Und damit hallo, meine Pokéfreunde und Poké-Denten zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau -E Edition. Wir sind jetzt hier in der ersten Arena angelangt und, äh, ja, ich würde sagen, erstmal schauen wir, was das hier, was hier steht. Ah, steht nichts oder? Doch. Amoria City, Pokémon Arena, Leitung Rocco. Bisherige Sieger Gary. Gary war hier schon, Mist. Sie kommt zu spät, was passiert? Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Ja? Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Wow, das ist ja der beste Tipp. Ich kann mal eben schauen. Ja, doch, Skrotos auf... Platz 1. Na gut. Wir könnten den easy peasy einfach so skippen und dann direkt gegen Rokko kämpfen. Ja, das ist Rocco, auch wenn er null aussieht wie Rocco. Aber na ja. Na? Können wir gegen den. Bleib stehen! Wo, bi wo du bist, Kleiner. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Lichtjahre, sagst du also? Das glaube ich nicht, mein Freund. Das glaube ich nicht. Pfadfinder. Süß. Das Gesicht von Dicta sieht süß aus. Aber der Boden von Dicta ist einfach nur von nur Pixelmatsch. Au. LOL, diese ist eine Level 11. Oh, LOL. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Einfach ganze Spammen. So. Übrigens ähm, wollte ich noch eben was anmerken und zwar. Die Sprites, die ich ähm, auf der rechten Seite für die ähm, Pokémon benutze. Oh, Level 11, geil. Das sind natürlich alte Sprites und nicht die neuen. Äh, möchte ich Pokémon wechseln? Nein. Sandan. Oh, wie süß es damals aussah. Sieht null aus wie so ein richtiges Sandan. Das sieht aus wie ein echtes echtes Tier. Ich weiß nicht, den Namen nicht von dem echten Tier. Auf jeden Fall. ähm... Manche von den Bildern, die sind zwar, die sehen mehr so von den neueren aus, aber das sind die ähm, gar nicht, sondern immer noch alte, halt so Konzeptarts oder halt allgemein Al altes. Ist ein bisschen schwer zu erklären, vielleicht komme ich in einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf zurück, wer weiß. Aber wer weiß, vielleicht doch nicht. Boah, was dauert das nicht jetzt so lange? Was? Attacke Gegner nehmen? Ach Och nö. Ich achte die ganze Zeit gleich auf den Kampf. Ja, wie oft geht es? Ja, Genau! Also ne, jetzt wird's langweilig. Geht doch. Oh, Level 12! Nice! Handfinder wurde besiegt. Mist! Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit! Alles klar. Äh, hi. Ich bin der arena von Marmora City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Oh, die Musik. Die ist episch. Rocco möchte kämpfen. Wie der aussieht. Hatte Klein damals noch Haare, oder was? Episch. So, also ich versetze mich gerade viel zu viel in die Musik rein. Schon Level 13? Was ist denn los? Wir haben gleich schon noch ein... Schon ein, uh, Sherlock. Was? Welches Pokémon war das jetzt? Habe Ich hab's nicht gesehen. Onyx, ne? Ja. nix, war klar. Ja, Onyx sieht normal aus. Das wird easy. Hätten wir jetzt Glumander, dann wären wir Death. Dann wären wir richtig tot. So, das war's schon. Wir haben gewonnen. Und schon wieder ein neues Level. Was ist denn da los? Das Spiel ist viel zu einfach. Mike besiegt Rocco. Zu easy. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner eh Ehre. Meik erhält den Felsorden. Ja, ganz normales Single, okay. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Pe Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Wenn du es nur hättest, du Loser. Meik gewinnt 1.300, nice. Warte, nimm das hier mit. TM43. Für die Leute, die nicht wissen, was TM ist, ich glaube, das erklärt sogar. Ja, okay. Eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Heutzutage den Namen spielen, öfters, was zu einfach ist. Aber egal, wähle Sock, fertig jenes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. TM34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert, kontert mit doppelter Kraft. Heißt so viel wie ähm, äh, drei Runden nichts machen und dann eine richtig starke Attacke. So, so oft der Angriff wird, so mehr kommt da raus. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Denn wir haben noch eine Rechnung offen, wenn ihr versteht. So, da werden wir dann auch an diesem Punkt. Erinnert ihr euch? Denn es ist niemand anders als ein Pokémon. Oh, ein wildes Nidoran, weiblich. Oh, wie süß das aussieht damals. Das wie so ein Nager. Aber nein, du bist nicht unser Gegner. Es ist... Nee, wisst es alles schon. Was? Ach, der kommt gar nicht mehr. LOL. Als ob der nach den ersten Orden nicht mehr kommt. Ist ja witzig. Ja gut, wissen wir das auch mal. Übrigens habe ich während des Weges einen äh, Trank gefunden im Wald, so damit du es bescheid wisst. Tja, dann äh, kämpfen wir halt nicht gegen ähm, Gary, der hat wahrscheinlich Angst gehabt. Er weiß, dass wir zu stark sind und unser Shiggy sich bald entwickeln wird. Oh, und der Typ ist jetzt hier weg. Heißt, wir können weitergehen. Bevor ich das mache, sollte ich lieber nochmal speichern. Nur so zur Sicherheit, zwei im Pokédex, wow. Ich weiß nicht, ob man was bekommt, wenn man, ähm, Pokémon fängt. Ich werde demnächst mal ein paar Pokémon fangen. Halt einfach so, um den Pokédex aufzufüllen. Hey, möchtest du kämpfen? Okay, jetzt schon. Was starrst du mich so an? Äh, du starrst mich an? Ey, ja, egal. <lacht> so. Kämpfen gegen eine Göre. Und sie hat einen Taubsen. Wir haben auch einen Taubsi, willst es mal sehen? Das dir. Das ist richtig cool, es nennt sich Patex. Und wird dich zerracken. Mit einem Schnabel. Mit einem dummen Sandwirbel. Das kann ich auch, weißt du? Ja, genau! Das Spiel hasst mich. Ah, danke. Geht doch. Ohne Witz. Üppelgünst, die ganze Zeit im Rückweg und Hinweg zu Gary haben so gut wie gar keine kämpfe das ist episch als ob jetzt stirbt doch ich bin ein level höher als du bin hier ein bisschen vor das ist ein bisschen langweilig also bei langweiligen momenten wenn ich zum beispiel 10.000 mal sandwirbel in die fresse bekommen dann skippe ich einfach weil das ist dann wirklich langweilig patrick level 14 ne 14 level 11. das größte level 14 ich hab's gerade nicht gesehen, welches Pokémon es ist, aber. Ja, okay, Taubsi. Das könnte doch mal zeigen, wie man hier so kämpft. Wetten, jetzt kommt Sandwirbel. Okay, okay. Sehr gut. Wo lag ich falsch? Ist das Spiel doch noch fair? Was ist das? Wir wissen einfach nicht. Ich kann auch gerne mal äh, schreiben, ob unten rechts äh, so eine gute Position ist für die Orden. Ansonsten mache ich es eventuell anders. Du bist gefährlich. Tja, pass halt auf. Man sollte sich halt nicht mit einem Shigi anlegen, wa? Ah, jetzt kann ich gar alles. Alle Trainer natürlich besiegen. Hey, ich kenne dich aus dem Vettania-Wald. Was? Äh, okay, und wer bist du? Bist du der ein den wir haben. Ach, das ist der Raupi-Typ mit den drei Raupsis. Ach, ich machen wir fertig. Aber das macht unser Vogel, Freund. Denn der ist sehr effektiv. Oh, das ist scheiße, ich brauche einen Trank. Ich brauche einen Trank. Gut, wenn es brenzlig wird, dann nehme ich einen Trank. Oh, ja, noch nicht ganz. Das reicht mir noch nicht aus für einen Grund. Übrigens ähm, bin ich mir noch nicht ganz sicher, welches äh, Pokémon-Projekt nach diesem kommt. Ich schätze mal aber so zwei dgen oh shit. Aber dann immer noch Game Boy. Die Remakes mache ich noch nicht, denke ich mal. Oh, dieses Geräusch, das nervt. Ah. Nein, was mache ich? Was mache ich? Oh, ich lebe. LOL. LOL, hör auf mit dem Piepen. Danke. Vielen Dank, für das Nicht-Piepen, vielen Dank, wie lieb von dir, ich jetzt sterben oder ich hole die Polizei, du Schieter Volltreffer. Dun, dun, dun, dun, dun. Noch ein Raupi, oh, komm, geh weg, du langweilst. Du langweilst dich. So. Reicht Level 12, nice. Ruck-Zuck-Keep. Ja, easy! Du hast mich wieder besiegt. Und ich habe ihnen eine andere Stimme gegeben, als er in Vitalwald hatte. Aber wenn juckt's. Den kann man nicht skippen? Nee. Versuch <lacht> was mit. Überall sind Brennesseln. Und ich trage Shorts. So ein Mist! Ja, aber sowas ist echt scheiße. Da gebe ich ihm recht. Da gebe ich ihm recht. Das ist scheiße sowas. Dun, dun, dun, dun, dun. Teenager setzt Radfritz ein. Ähm. Tackle, komm. rucksuck so piep so ist eine Attacke, die ist so ähnlich wie Tackle. Nur, dass es halt. so in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zuerst anfängt. Hab ich gut erklärt? Ich denke schon. Jetzt mal auch mit deinem Scheiß. Ja, genau! Ja, genau! Als ob! Jetzt werde ich aber so richtig verarscht hier. Das Spiel mag mich nicht, ich weiß es. Ich rieche es. Nein, bitte kein Item gewinnen. Auch langweilig. So, weg. Tschüss. Ein Rettern. Nein. Aber ich brauche einen neuen Trank. Sonst. Piep, piep, piep, piep, piep. Hm, Tecke kommt. Ich glaube, die Route schaffen wir diese Folge nicht, aber vielleicht eine Evolution, das wäre episch. So ein bisschen vorspulen. Kommt ihr in die ganze Tackle und dann äh, daneben. So, geschafft! Das Level 15! Wird er sich schon entwickeln? Ich glaube, erst ab Level 16. Aqua ah, Knarre endlich! Ah, ja! Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Ich gebe immer eine andere Stimme, tut mir leid. Ja, erst ab Level 16 entwickelt es sich. Du willst auch kämpfen? Hi. Du, du, du. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen! Okay. Lass uns kämpfen. Du, du, du. Noch ein. Oh Mann. Vier Pokémon habe ich gesehen, oder? Oh, äh, geh doch weg mit deinem Scheiß. Raupi und Hornio. Die mag ich nicht. Fadenschuss, ja. skippen? Gib jetzt aber nur, wenn die ganze Zeit solche dummen Attacken kommen. Ah, Kokuna, mit deinen Armen, geh weg. Ja. Ah, Kokuna ist eh nur langweilig, kann nichts. Kann nur Härtner. Na, schauen, ob ich genug ähm, Erfahrungspunkte bekommen. Oh, Level 13, nice. Mist. Komm. Ich will es in dieser Folge noch zu Schillock machen. Schigi wird zu Schillock, oder? Ich glaube, ähm, Patek's auch ab Level. Also, Taub sie auch noch ab Level 16 ungefähr. Ungefähr so. Ja, mach. Ja, gut. Reich vorspulen. Weg mit dir. Niemand mag dich. Tschüss. Und? Na, schade. Mist. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja, ja. Und was bist du? Hehe, <lacht> ich habe meinen Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Ach, du warst das! Boah, assi, Alter. Den wrecken wir jetzt richtig. Ein Pokémon nur. Habitak, ach komm. <lacht> Dieser Blick. Wenige... Dieser Blick, Alter. Ich komm nicht klar. Ich komm darauf einfach nicht klar. Ich spuck dich jetzt an. Puh. Das war nicht so effektiv. Ach, komm, geh mir weg mit deinem Silberblick, Alter. Juckt doch niemand. Ja, Heule, Angriffssings. Du kannst du so viel Raum rollen, wenn du willst. In der Hölle. So, jetzt geh weg. Und gib mir doch ein Level ab. Du bist zu zugute. Nein, verloren! Ich wollte erstmal verdammt sagen. Da, da, da, da, da. Bis wir den ganzen Weg wieder hochgehen. Nur wegen solchen Idioten. Und du musst auch kämpfen? Warum schaust du mich so faszinierend an? Seid ihr auch Geschwister? Göre möchte kämpfen. Ein Radplatz mal wieder. Was hätte ich ja auch nichts anderes erwartet. So. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne Themen reinschreiben. Ich glaube, ich habe bis jetzt... wo ich das gerade aufnehmen? Da habe ich noch nichts bekommen. Aber ich nehme es doch eh noch auf, wo ich die dritte Folge nicht hochgeladen habe. Oh, Level 16. Episch. So, Nidoran kann jetzt... Also Pateks kann jetzt Nidoran richtig rechnen. Ah, das ist das männliche Nidoran. Oh, komm. Ach, geh mir weg mit deinem Silberblick. Das will doch niemand sehen. Den dummen Silberblick. Das ist nicht mal selber der schwarz-weiß. Au. Tschüss. Und auf nie wiedersehen. Und auf wiedersehen. Volltreffer sogar, nice. Okay. Evolution. Evolution. Und ich kann nicht spielen. Bleib immer nett. Hey, Scrooge entwickelt sich. Oh, es passiert. Ah, oh, is das ist der Face. Es muss leider gehen, damit es cooler wird. Oh, lol. wurde zu Shilok. Wie das aussieht? Es sieht cool aus. Es sieht mehr so aus wie die He heutzutage. Nicht wie der ähm, Sprite. Also nicht wie der Artwork von damals. Aber naja. Hi du. Meine, mein Pokémon wollen kämpfen. Das glaube ich dir. Mein Shilok will auch kämpfen. Wie sieht das jetzt von hinten aus? Was hat der für ein Pokémon? Och, Raupi. Und? Oh richtig cool also das ist echt cool aber Patek muss sich ja auch noch entwickeln vielleicht sogar noch diese folge wer weiß wer weiß aber dann jetzt vorspulen weil das ist langweilig so. Patek komm entwickel dich doch So, Komm bitte level 14 nice Mike besiegt Versammler. Du hast meine Pokémon besiegt das siehst du vollkommen richtig. Hier, glaube ich, im Gras gibt es einen Pummellof sogar zu fangen. Aber das gehört nicht in unser Team. Hi. Hoch? Sollen das etwa an N Annäherungsversuche sein? Das glaubst aber auch nur du, ne? Ein Pummelloof, sage ich ja. Das hat sie da hinten gefangen im Grasbüschel. Komm, das wecken wir jetzt. Oh, nee. So, Jetzt lernen wir auch noch was für heute. Spucken ist nicht gut. Außer es ist, du bist ein Pokémon, dann ist es okay. <lacht> Keine Ahnung. Komm, Tackle irgendwas, irgendwelche Attacken einfach. Komm ich mach Tackle. Oh nein! <lacht> Gesang. Jetzt schlafe ich. Ach nee! Wetten, ich habe keinen Wecker dabei. Also, Aufwecker. Natürlich nicht. War ja klar. Ja, jetzt weckt er mich. Nein, bitte nicht. Oh. Okay, tauschen. Okay, Pateks, zeig dein Können. Du musst jetzt alles unter Beweis stellen, was du kannst, okay? Das täuscht mich nicht. Oh nein, ich hätte so einen Egal, Windstoß. Mach das Pummel du fertig. Fertig. Ja, danke schön. Du bist der Beste. fern? Na, du mir fern du willst doch mich hier anmachen. ist die Route immer noch nicht zu Ende? was ist los? ist die länger als ein Remake? und das hier kam sofort nach der Trainerin und nicht noch so ein, so ein Berg. du willst nicht campen? Puh, ich muss eine Pause machen. der Weg durch den Tunnel aus Azura City ist sehr beschwerlich. Azuria City was? Route 3 zum Mondberg. Mondberg. Oh, nein. Oh, nein. Erinnerungen kommen hoch. Nein. Der schlimmste Berg in der Geschichte von Pokémon. Aua, ich bin über einen kleinen Stein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Wow. tun und hilfreich. So, in, in diesem Pokémon-Center da gibt es einen Verkäufer. Und der ist asozial. Der ist dort. Der da ist es, glaube ich. Erstmal meine Pokémon heilen. Ja, ich möchte gerne heilen. Danke. Gut. Ach du schon wieder. Ach, wenn du keine weiteren Pokémon tragen kannst, solltest du einige via PC ablegen. Alles klar. An meinem Gürtel hängen sechs Pokémon. Man kann maximal sechs Pokémon mit sich führen. Das weiß ich hier ja auch schon. Und du? Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ach, das ist der. Okay, jetzt kommt's, Leute. Ich gebe dir einen exzellenten Carpador. Einen exzellenten Carpador. Gute Grammatik. Für läppische 500 Dollar. Interessiert? Dass ich sie eine richtige abzocke. Ja. 500 für einen Carpador, was einfach das schlechteste Pokémon im ganzen Spiel ist. Ja. Und das kann man ganz einfach angeln. Später im Spiel. Also, wollen wir es machen? Nein. Nein? Ich wollte dir doch einen Gefallen tun. Ja, ja. Sicherlich. Und du? Das Team Rocket terrorisiert die Einwohner von der Azubia City. Kein Tag ohne Meldungen über Team Rocket's Schandtaten. was steht da drauf? Okay. Gut, oh Gott, die Folge ist zu Ende. Die Folge ist zu Ende. Dann gehen wir in der nächsten Folge in den... Mondberg, Mondberg, Tunneleingang, genau. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr positive Bewertungen da. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, dann könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke machen, um nichts zu verpassen. Oben kommt ihr auf meinen Kanal, links in die nächste Folge und das Rest die Playlist. Haut rein, Leute, und tschüss.